Das darf nicht wahr sein. Ist da schon wieder keine Adresse dabei? Dann kann ich nicht antworten. Willkommen auf der Märcheninsel bei eurer Marmeladenoma und Enkel Janik. Ich lese euch Fanpost vor. Der erste Brief kommt von... Ach, von, oh, ganz schöner Brief. Jetzt suche ich den Namen. Ach Gott, das ist das ein schöner Brief. Aber oh, ich finde den Namen nicht. Ja, hat er auch nicht hingeschrieben. Muss ich doch mal auf den Kuvert schauen? Das darf nicht wahr sein, ist da schon wieder keine Adresse dabei? Dann kann ich nicht antworten. Hm. Ist ein wunderschöner Brief mit vielen Herzen. Aber weder ein Name, doch der Name ist da. Ja aber keine, keine, keine Anschrift. Da muss ich dann gleich dabei fragen, ich lese es vor. Liebe Marmeladenoma, mein Name ist Jakub und bin 13 Jahre alt. In dem Briefumschlag ist ein Bild von meiner Katze und einer schönen Landschaft, wo wir meine Oma besucht haben, als wir mit meiner Familie nach Polen gefahren sind haben wir plötzlich eine kleine Katze mitten auf der Straße gesehen und haben sie mitgenommen, weil sie ihre Familie verloren hat. Als wir zu Hause ankamen, haben wir sie gefüttert, weil sie einen riesen Hunger hatte. Am nächsten Tag haben wir mit der Katze gespielt. Ich hoffe, der Brief hat Ihnen gefallen und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Viele Grüße aus Berlin. Also lieber Jakob, bitte Schreib mir deine Anschrift, ich möchte dir so gerne antworten, auf diesen schönen Brief. Darf vorgelesen werden, hat noch ein wunderschönes Marmeladenglas gemalt. Hat mir ein, diese wunderschöne Katze geschickt, die er gerettet hat. Sehr süße Katze. Und eine sehr schöne Landschaft von Polen. Also bitte, Jakob, schick mir deine Anschrift. Jakob aus Berlin. Ich will dir doch auch ein Autogramm schicken. Ist wirklich nicht dabei, die Adresse. <lacht> Immer mal wieder. Hoffentlich hast du mich gehört. Jetzt kommt ein Brief von Henry. Darf öffentlich vorgelesen werden. Liebe Marmeladenoma, mein Name ist Henry, du hast mich bestimmt noch als Planet of Game im Kopf. Ich bin fast 14 Jahre alt und wohne in Hessen, nahe Frankfurt. Durch Zufall habe ich auf YouTube das Video gesehen, wo Gronkh dich entdeckt hat. Ich habe es mir natürlich sofort angesehen und fand deine Märchenstunden sehr schön. Jetzt habe ich schon so viele Briefe für dich in deinen Videos gesehen, weshalb ich nun auch einen Brief schreibe. Mein Hobby ist das Schauspielen, ich mache Filme und bin Journalist. Auch ich habe einen YouTube-Kanal, dort heiße ich ebenfalls Planet of Game. Du musst meinen Kanal nicht vorlesen, entscheide dich einfach selbst. Doch ich habe ihn vorgelesen, dass er angesehen werden kann. Was war denn dein Hobby, als du jung warst, Marmeladenoma? Mehr Fragen fallen mir jetzt nicht ein. Zur Not warte ich einfach auf die nächste Frage. Warte ich einfach auf die nächste Fragerunde. Ich hoffe, du darfst bald mit. Mal Bücher problemlos vorlesen. Janni kann sich ja mal zum Beispiel bei der Verlagsgruppe Random House melden. Die sind sehr nett und haben mir schon sehr oft Bücher zur Rezession geschickt. Ich hoffe, ich konnte euch damit etwas weiterhelfen. Ich schaue weiter Ihren Streams zu und wünsche Ihnen und Ihrem Enkel Janik alles Gute. Ihr werdet sowieso weitermachen. Kannst du mir auch ein Autogramm schicken? Liebe Grüße, Henry. Und der liebe Henry hat mir auch eine wunderschöne Katze geschickt. Freut mich ja immer ganz arg, wenn ihr mir Katzenbilder schickt. Und des Weiteren hat er noch ein ganz <lacht> ein ganz witziges Bild die Marmeladen Oma sitzt in einem Marmeladenglas und da schaut noch eine ganz ganz winzige Katze zu sehr schön gemalt und sehr witzig vielen vielen Dank Henry und ich hoffe dass doch da die Adresse dabei ist ein Kuvert schon mal da nee der Henry hat auch keine Adresse geschickt lieber Henry Bitte hol das nach. Verstehe ich einfach nicht, dass ihr immer eure Adresse vergesst. Es kommt ein Brief von. So schade. Tut mir dann so furchtbar leid, wenn ich euch nicht schreiben kann. Hallo, liebe Marmeladenoma. Hier sind Emma, 10 Jahre, und Maxi, 12 Jahre. Wir beide schauen deine Videos und Streams total gerne. Man merkt richtig, wie viel Mühe ihr euch gibt. Du warst mir schon seit dem ersten Video, das ich von dir gesehen habe, total sympathisch. Wir zwei können bei deinen Videos super gut abschalten. Wir wollen, euch den Lieb Wir wollen auch den lieben Janik, hoffentlich richtig geschrieben, ja, richtig geschrieben, danken, da er das Ganze erst möglich macht. Danke Marmeladenoma, ein grünes Herz. Danke Janik, ein blaues Herz. Wir beide hoffen, dass ihr beide noch ein langes, gesundes und vor allem noch ein schönes Leben habt. Für jeden ein Schutzengel. Schöne Grüße aus Österreich. Das ist dann die Instagram-Adresse, die zeige ich euch nicht. Aber diesen schönen, schönen Brief muss ich euch zeigen. Schöner Zeichnung noch dabei. Sehr, sehr schön. Und da ist die Adresse dabei, da kann ich dann auch antworten. Und den Schutzengel hat der Janik über seinen, seinen Arbeitsplatz gehängt, den kleinen Silbernen, und ich werde mir eine Kette kaufen und ihn anziehen. Ich, ich zeige das nächste Mal meinen kleinen Engel. Jetzt kommt ein Brief von der Charlene. Schauen die Adresse. Ja, Gott sei Dank, da ist eine Adresse dabei. Sehr geehrte Marmeladenoma, ich schaue deine Videos sehr gerne. Ich finde, sie sind sehr liebevoll und freundlich gestaltet. Ich hoffe, du hattest ein schönes Osterfest. Ich würde mich sehr über ein Autogramm freuen. Deine Charlene. Und überall und überall, Herzen, Herzen, Herzen. Ein sehr hübscher Brief. Vielen Dank. So, das kommt ein Brief von der Rana. Habe ich schon beantwortet. Die Rana schickt mir auch ein Marmeladenglas und Sterne und Herzen. Sehr liebevoll gemacht. Hallo, liebe Marmeladenoma, ich heiße Rana. Ich finde Ihre Videos ganz toll. Und ich bin erst neun Jahre und ich finde sie mega nett, dass sie Geschichten vorlesen. Ich liebe selbst Märchen und jetzt haben selbst die Kinder eine Chance, mal Märchen zu hören, wenn die Eltern mal weg sind. Frage, wie sind sie darauf gekommen, YouTube zu machen? Das war Janik's Idee und es hat ganz schnell geklappt und ganz viele Menschen freuen mich sich darüber. Und du darfst zu mir du sagen, du Marmeladenoma.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 dass du Märchen vorliest. Leider wird vielen Kindern nicht mehr vorgelesen und die Märchen verschwinden immer mehr. Vielen Dank dafür. Du zauberst vielen Menschen ein Lächeln ins Gesicht. Ganz liebe Grüße, Patricia. Sehr, sehr schöner Brief. Habe ich vorhin den falschen Namen gesagt? Nee, hat Patricia gesagt. Ich sage euch Ade, Marmeladenoma und Enkel Janik.